Bin völlig froh, in den Abend gestartet. Mit dem Vorsatz, später wieder alleine nach Hause zu gehen. Dass wir uns begegnen, habe ich nicht erwartet. Nun stehst du vor mir und ich spüre, wie die Funken über uns nur so sprühen. 112 Schickt mir ein Löschfahrzeug vorbei Das hier ist längst kein Spielbrand mehr Ich brauche schnell die Feuerwehr Eins, eins, zwei. Mein Herz ist lichterloh entflammt Ein komplizierter Flächenbrand Wählen Notruf 112 Sie konnten mir alle sehr viel erzählen Es gäbe Liebe, wahre Liebe Gleich auf den ersten Blick Nun stehe ich hier und kann nicht verhehlen In mir ist Fieber, ich verbrenne ja, ich bin nach dir verrückt, 112. Schick mir ein Löschfahrzeug vorbei, das hier ist längst kein Spielbrand mehr. Ich brauche schnell die Feuerwehr, 112. Mein Herz ist lichterloh entflammt, ein komplizierter Flächenbrand. Wählen Notruf 112. 1 2 Schick mir ein Löschfahrzeug vorbei Das hier ist längst kein Schwebrand mehr ich brauche schnell die Feuerwehr. 112. Mein Herz ist lichterloh entflammt. Ein komplizierter Flächenbrand. Wähle Notruf 112. 112. Schickt mir ein Löschfahrzeug vorbei. Das hier ist längst.